Ja, ich heiße Daniel, ich bin Baujahr 84, ich bin gelernter Geocacher, ursprünglich habe ich einen sozialen Beruf erlernt, Ich bin gelernter Heilerziehungspfleger und habe lange Zeit mit Kindern mit Behinderung gearbeitet. Ich habe einfach die ersten Jahre sehr, sehr viel in die Firma investiert und um meine komplette Aufmerksamkeit, nicht nur 100 sondern 110 oder 120, auch wenn es mathematisch nicht möglich ist. Und dadurch vieles andere aus dem Blick verloren, in erster Linie meine Frau. Das hat sie mir gesagt, ich konnte es nicht erkennen oder umsetzen, zumindest hat sie irgendwann dann die Konsequenzen gezogen und gesagt, das, das reicht dir jetzt, sie möchte das so nicht mehr. Das war sicher ein entscheidender Faktor, der mich dazu gebracht hat, Dinge anders machen zu wollen. Dinge anders machen zu wollen, reicht nicht immer. Ich habe das, das erste Mal an diesem Punkt hinterfragt, warum meine ich eigentlich zehn Stunden am Tag hier sein zu müssen. Ich habe vorher alles gemacht. Das ist logisch und das Tagesgeschäft hat häufig meine Energie so aufgefressen, dass für das Weiterentwickeln und sich auch mal eine Stunde oder auch mal zwei Stunden hinzusetzen mit einem Block und einem Stift und einfach ähm, zu überlegen, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele, was ähm, wie können wir uns aufstellen, um nicht immer von Projekt zu Projekt zu hecheln und zu hoffen, dass auch nächsten Monat die Betriebskosten alle, alle reinkommen. Ähm, das, das war nicht möglich vorher, weil ich mir auch die Zeit nicht, nicht freigeschaufelt habe oder, oder kein, kein System hatte, um, um mir diesen Freiraum zu schaffen. Ich habe letztes Jahr dann ein, äh, eine Abendseminar gemacht bei Christian Seigwasser und das hat mich ziemlich beeindruckt. Also das Versprechen war in wenigen Wochen ähm, 30% Prozent mehr Kunden zu gewinnen. Das war das, was mich hingelockt hat. Aber was eigentlich an dem Arm bei mir hängen geblieben ist, ist, ähm, dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, indem man nicht 10 oder 12 Stunden am Tag und auch jedes Wochenende tätig ist und rotiert und rotiert und macht und tut, ähm, sondern dass es möglich sein kann, ein Unternehmen so aufzustellen, dass es auch funktioniert, ohne dass man permanent da ist und dass man vielleicht auch noch andere Lebensbereiche auch mit Erfüllung gestalten kann. Ich arbeite heute nicht mehr zehn oder elf Stunden am Tag. Ich ähm, habe meine Arbeit so aufgestellt oder meinen Tag so strukturiert, dass ich mein Tagesgeschäft in fünf Stunden absolvieren kann. Ich kriege jede Woche einen Coachingbrief, äh, der sehr, das ist nicht einfach nur Motivationsbrief, es sind oft sehr, sehr konkrete ähm, Hand Handreichungen drin dann gibt es ähm, in regelmäßigen Abständen ein Arbeitsbuch. Was ich an den Arbeitsbüchern sehr schätze, ist, dass da in meinen Augen sehr viele ähm, fundierte und kompetente äh, Einflüsse auch aus verschiedenen Büchern und Veröffentlichungen reinfließen, aber so auf, aufgearbeitet, dass es auch jemand mit sehr geringen Vorkenntnissen sehr leicht umsetzen kann. Das sind wirklich Eins-zu-Eins-Handlungsanweisungen, ähm, von denen wir natürlich auch abweichen kann, aber ich finde es sehr, es ist sehr praxisnah. Jetzt äh, durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Biografien habe ich festgestellt, alle erfolgreichen Unternehmer haben in irgendeiner Form Tagebuch oder Journale geführt äh, und das hat auch seinen Sinn. Es gibt unterschiedliche Kategorien. Die erste Kategorie ist, sich jeden Tag die Jahresziele nochmal zu visualisieren und aufzuschreiben. Ich habe äh, einige dieser Ziele Schon vor Ablauf des Jahres erreicht. Ähm, also, so, so ein konkretes Ziel wie beispielsweise die, die Sonderzahlung und die Sondertilgung für mein Hauskredit. Das ist ja ziemlich kann man gut greifen. Ähm, habe ich früher auch gemacht, aber eher so: Naja, wenn es passt, dann mache ich es halt. Äh, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, habe mich jeden Tag daran erinnert und habe Monat für Monat darauf hingearbeitet. Und ich dachte, naja, das schaffe ich nach einem Jahr, aber ich habe es nach drei Monaten geschafft. Das macht zuversichtlich. Ähm, auch andere Dinge anzugehen, die vielleicht schwierig erscheinen. Ich weiß, was es mir persönlich bringt. Ich nehme mir jeden Tag ein bis zwei Stunden für meine persönliche Weiterentwicklung, wie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Das habe ich vorher nie gemacht und ich war auch noch nie so zuversichtlich wie jetzt. Was einfach rausgekommen ist, ist, dass ich weniger arbeite als je zuvor. Aber wir als Unternehmen mehr schaffen als je zuvor. Ich finde es toll, wir werden nachgefragt, Leute rufen bei uns an und sagen, wir brauchen einen Experten für Geocaching. Leute oder Unternehmen, an die ich nie gedacht habe, die mal als Kunden zu gewinnen, die rufen bei uns an und laden uns ein. Das finde ich bemerkenswert. Das ist schön, das ist ein, gute, ein gutes Gefühl.